Willkommen auf dem Kanal von Hetman Software. Wenn Sie Windows installieren, Ihren Computer beschleunigen oder Viren beseitigen müssen und nicht wissen, wie das geht, sehen Sie sich unsere Videos an. Die einfachen Lektionen entfüllen die Geheimnisse der Computerkenntnisse und nachdem Sie einige Videos gesehen haben, werden Sie zu schätzen wissen, wie einfach es ist, sie zu erlernen. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren. Unsere Experten finden eine Lösung für jedes Problem und... Und werden Ihnen bestimmt antworten. Jetzt müssen Sie nicht in den Service gehen, um Computer zu reparieren und viel Geld ausgeben. Abonnieren Sie unseren Kanal und werden Sie einen vorgestrittenen Computerbenutzer.